So, wie zu erkennen ist, sind die Leitungen gefüllt und die Bohrungen jetzt in der Erde versteckt. Es wurde eingeebnet, der Verteilerschacht sitzt und die Arbeiten am Pufferspeicher laufen und demnächst wird das dann alles wieder nach innen verlagert, um dann dort die Wärmepumpe letztendlich zu montieren, anzuschließen und zu betreiben. Es geht vorwärts. Machen Sie es gut, Herr Putin.